Es gibt einen grossen Nachteil, wenn du mit Aktien schaffst. Und das ist, dass dein Leben weniger planbar ist. Okay. Also wenn du jetzt dein Geld nimmst, oder da verdienst und immer und das Kopfkissen tust, weißt du ganz genau, wenn das Kopfkissen genug wie oben ist, damit kannst du es auskaufen. Du kannst aber nicht schlafen, weil du den Kopf wirst, Ja, genau. Geht. Es ist ungenehm zum schlafen, aus verschiedenen Gründen. <lacht> wenn das Geld aber ein Aktienmarkt ist, ist ein bisschen der Hauskauf abhängig vom Aktienmarkt. Mhm. Also dann, wenn der Aktienmarkt gerade crasht, mhm. dann hast du vermutlich zu wenig Geld, das Haus zu kaufen. Du musst vielleicht noch mal 2-3 Jahre warten, vielleicht noch 5 Jahre warten, bis du das Haus leisten kannst. Bis, bis es einfach durch und runter geht. Also, das, das, das Leben wird nicht planbar. Aber Du darfst nicht vergessen, dass du viel mehr hast, wenn du am Schluss, wenn du irgendwo eine Rendite erwirtschaft, als wenn du keine Wirtschaft hast. Also es gab viel, viel länger unter dem Kopfkissen zu sparen, wo du ganz genau weißt, wenn du dir etwas leisten kannst, als mit Aktien zu sparen